Eine Frage habe noch, weil mein Bruder sagte zu mir noch, hat mir ein Telefon geschrieben, er sagte, Grafts werden äh, auch aus dem Hintern, manchmal aus Arsch, genommen. Äh, nee. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Es geht in die Türkei. Es gibt neue Haare von den Ehrenmännern, von Elitär. Es wird geil gesnackt. Wir werden alles Mögliche erleben. Wir treffen Sascha, den Ehrenmann, gleich. Es geht jetzt los. Ab geht's. Abfahrt zum Airport. Also wir sind beim Flughafen angekommen. Sascha, der Ehrenmann, ist auch am Start. Ja, Mann. Und jetzt geht's ab ins Flugzeug um 14 Uhr. Also in einer Stunde geht der Flug. Wir haben sogar Plätzeauswahl gefühlt. Also wir können es auch lang machen. Vielleicht fassen wir uns auch noch ein bisschen den Team an, Sascha, auf dem So, <lacht> <lacht> <lacht> Auf Ehre, Sicherheitscheck überstanden. Wurde natürlich wieder ganz körpergefilzt. Hat schon ein bisschen erregt. Warum hast du so einen dicken Schirm auf? Das <lacht> ich <rede nicht> <lacht> <lacht> Ja, muss sein. Äh, safety first, Leute. Safety first. Also wir sind im Flugzeug am Start. Mein fünfter Flug im Leben übrigens. Ich habe schon ein bisschen Arschwasser. So, wir werden nochmal eben die Toiletten abchecken. Ja, wir haben ja auch schöne Flugbegleiterinnen. <lacht> Sehr hübsch. Komm, wir sind hier beim Ehrenmann. Wir wurden direkt abgeholt. Genau, er hat ja auf uns gewartet. Also alles perfekt gelaufen. Wir fahren gleich mit dem Auto erstmal in die Klinik, dann wird Blut abgenommen. So, das ist der Ablaufplan. Ihr werdet gleich noch weiter erfahren, wie es weitergeht. Aber erstmal geht es in die Klinik. Blut abnehmen heute abends frei. Morgen ist dann mein OP. Also, wir sind im Auto am Start. Wir sind auf dem Weg in die Klinik. Schöne Karre. Ein, zwei Stunden Fahrt, je nachdem, wie Verkehr Es kann kritisch werden wegen Ramadan. Ich fühle es schon. Ich fühle jetzt schon die Türkei. So, also wir sind nicht angekommen, jetzt wird Blut abgenommen, ich übergebe, übergebe mal kurz an Sascha. Meine Taktik, Leute, wenn eine Spritze ist, ich gucke gar nicht hin, ich scheiß drauf. sonst scheiße ich mir noch ein. Aber ich bin auch, muss ich sagen, desensibilisiert durch meine Mutter, die war Krankenschwester. Ich sag's, ich wäre auch ein guter Junkie zum Beispiel, weil ich habe kein Problem mit Spritzen. Meine Mutter... <lacht> ich hab auch mit Spritzen zu Hause gespielt, weil meine Mutter die von der Arbeit mitgebracht hat. Also ich bin da ganz früh dran, ich habe mir schon selber als Kind auch mal so, so, eine, also, so eine Spritze einfach mal so in die Haut reingesteckt. It's good blood. Yes, perfect. Yes. Best blood you ever see. It's the blood from the Meister aller Klassen. I never get it. so softly ah. like this. Thank so you. good. Thank you. No problem. Thank you. So, Hotelzimmer angekommen. Ich habe übel Hunger. Wir müssen gleich fressen, weil ich... Aber ich muss sagen, ich war einfach zu dämlich. Ich habe seit 12 Uhr nichts gegessen, weil ich, meine Planung einfach für den Arsch war. Aber erstmal mein Hotelzimmer, Leute. Damit ihr das sehen könnt. So, Badezimmer, also ich es echt nice, mir es, sogar zu kochen könnte ich selber hier, Livestream-like. Hier mein kleines Schlafzimmer, hier mein kleiner Balkon, auch sehr charmant, wie ich finde. Hier ist ein Shopping-Mall direkt, ja, und das ist das Krankenhaus, wo ich meine Haare neu bekomme. Mich würde auch im Übrigen brennend interessieren, was ihr zu dem Thema sagt, Haartransplantation oder generell so kosmetische Behandlung. Eure Meinung in den Kommentaren ist gefragt. Ich Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Generell auch zum Video, dass ich das mache, dass ich das durchziehe. So, ob es gut findet, schlecht findet, neutral, keine Ahnung, hauts rein. Jetzt mal real talk zu meinen Emotions so. Ich mache mir gar keine Gedanken über sowas, ich denke da gar nicht drüber nach, aber eben habe ich schon viele gesehen mit Verband und Kopf und so, hier gehen ja viele rein von Elitär, die sich die Ma Haare machen lassen in diesem Hotel und da wurde mich schon ein bisschen mulmig. Also habe ich ein bisschen Arschwasser schon bekommen, ja. Also, ganz spontan, ich schwöre euch, nicht geplant bin ich hier am Tisch mit ein paar Ehrenmännern, der Herr da hinten hat also sich den Bart machen lassen, Haare machen lassen. vorher Krass. Heftig, heftig. So also, komplett anderer Mensch, wollte ich sagen. Pulting. Kennst du den Jungen von der Kinder-Schokolade? Von von von ja, ja. Das war ich vorher. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ja, Und das ist hier so ein bisschen mein Ansprechpartner kennt, der ja, hat, also, hat auch die Transportation vor sich. Genau. Ja, genau. <lacht> und die Dame lässt sich auch die Haare noch machen. Richtig. So angekommen auf dem Zimmer. Ich muss ins Bett, ich bin echt tot. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss um. Halb acht aufstehen, dann wird gefrühstückt, dann geht es in die Klinik. 8.55 werde ich abgeholt, Das muss ich jetzt Kraft tanken. Ja, ein bisschen Muffensausen habe ich, aber naja, aber wirklich nur ein bisschen. So, und dann bin ich gespannt, was morgen auf mich zukommt. So, kaum gepennt, wirklich voll im Arsch. Jetzt wird gefrühstückt und dann geht es in die Klinik und dann wird schon demnächst operiert. So, wir sind im Krankenhaus angekommen. Gleich geht es zum Vorgespräch. Dann werde ich noch einiges erfahren und ich hoffe, so in ein, zwei Stunden wird es losgehen. Muffensausen. Ich nur. So, ich bin jetzt im Raum fürs Vorgespräch. Der nette ähm, Herr Doktor ist auch schon da. Ich drehe einmal die Kamera, dass ihr den schon mal seht. Hallo, you are Hole 21614, yes? Ähm, die Operation gleich startet, mein Lieber. Hatten Sie bisher schon mal eine gehabt? Ja? Nein. Was halt wann leiden Sie so unter Haarausfall? Sechs Jahre ungefähr. Ja. Hier bitte eine Unterschrift. Okay, eine Frage. Grafts werden äh, auch aus dem Hintern, man aus dem Arsch, äh, no. Das hätte ich mir noch lustig vorgestellt, wenn man einen den Arschhauer auf dem Kopf hat. <lacht> ich muss jetzt sagen, ich bin hier rangegangen an die ganze Sache. Ich habe mir so gedacht... Ich wusste voll wenig, habe mich sehr wenig informiert, weil ich mir einfach gedacht habe, ich gehe da hin und sage, macht mir das Beste, was geht. Hätte man vielleicht auch schlauer machen können, das ist so mein Stil irgendwie da ranzugehen. Sie hat mir jetzt gerade gesagt, geht jetzt gleich zum Arzt und die gucken, wie viel Graft sie mir nehmen können. Das heißt, Haare vom Hinterkopf, die mir dann oben auf den Kopf eingepflanzt werden. Dann wird geguckt, wie viele, das davon hängt auch an, wie lange die Operation dauert und es wird eine Haarlinie gesetzt. Da kriegt er mit einem Edding, so einen Strich längs und es wird geguckt, wo die Haare dann anfangen gesetzt zu werden. Also damit geht es gleich los. war jeder ja, alles gefallen. Alles wunderbar, passt. Ja. War alles super. Ja. Ja. Ich Mir wird jetzt der Haaransatz gesetzt, das wird über den Muskeln gemacht, weil die Haare da nicht anwachsen und es wird natürlich gesetzt. Also man könnte es ein Stück weiter vorne äh, machen, das wäre aber bei mir unnatürlich, weil ich halt äh, jetzt keine 19 mehr bin. Deshalb wird es ein Stück nach hinten gesetzt, damit es meinem Alter entsprechend ist. Also das habe ich vorher nicht gecheckt, wie wenig Haare ich wirklich habe. Nur noch in der Mitte ja, ist der Ausgangspunkt und außenrum ist fast gar nichts mehr. Das sieht man gar nicht, weil ich auch relativ groß, wenn mich immer von vorne sieht, aber es ist echt krass. Okay, okay. insgesamt äh, machen wir hier 4.500 Ein nice neues <lacht> <lacht> Ich muss sagen, das schmerzt wirklich ein bisschen. Ihr wisst ja, ich mag auch diese Frisur, aber es war so eine harte Arbeit, meine letzte Frisur hinzukriegen. Und das ist so lange gedauert, bis die Haare so lang waren. Also das schmerzt schon ein bisschen. Und naja, der alte Rolle ist wieder da. Warte die Brille noch. Also jetzt geht's los zur Operation. Wir sehen uns jetzt nach Operation wieder. Ich wünsche mir Glück, ich hoffe es geht alles gut. Cool. Mir wurden jetzt meine Drafts hinten entnommen. Also ich habe natürlich eine Betäubung bekommen, also ich merke nichts. Ich merke absolut nichts an meinem Hinterkopf. Ich habe auch von diesen Transplantationen von, meinen, von den Grafts, habe ich nichts mitbekommen. Die werden jetzt gleich oben eingepflanzt, das geht gleich weiter. Und ja, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich bin sehr schwach, so. also ich fühle mich sehr benommen. Auch durch, ich habe auch so eine Tablette bekommen halt, dass ich beruhigt bin, habe gepennt auch die meiste Zeit. Und jetzt geht es ans Essen. bisschen Kraft tanken und dann geht es weiter. Das sind übrigens meine Grafts, die entnommen wurden. Äh, totally four mhm. four äh, Damit ihr seht, wie ich aussehe hier bei der OP. Mhm. Also wie ihr seht, das ist der Vorgang, wo mir die Grafts, also wirklich die Haarwurzeln in, in den Kopf rein injiziert werden. Also ich weiß nicht, wie es fachlich genau ausgedrückt wird. Ähm, ja, und der Kopf ist halt betäubt, also man merkt nichts davon. Diese Einstiche, die merkt man halt gar nicht. Also das ist jetzt meine eine behandlung das ist eine Zusatzbehandlung. Das heißt, es ist jetzt... So wie ihr es mitbekommen habt, das Blut wurde getrennt. Und das sind jetzt die weißen Blutkörperchen. So, und das wird indiziert, das steigert die Heilung vom Kopf. Das wird eigentlich nur Hochleistungssportlern äh, ja, verabreicht, wenn zum Beispiel Knorpelschäden da sind. Das bekomme ich jetzt, damit die Heilung angeregt wird. Ja, und das kriege ich jetzt dem Kopf rein. Ja, ich muss sagen, wirklich, haben die super gemacht. Super gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert. hat. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt bisher, gar nicht. Aber es war schon eine ganze Weile. Aber super zufrieden, erstmal, dass ihr auch beruhigt seid. Alles top gelaufen. Und ich nehme euch jetzt auch mit auf die nächsten Tage. Wie das so aussieht, wie es weitergeht, und ja, jetzt geht es gleich, glaube ich, erstmal ins Hotel. Ich muss ordentlich was fressen, ich habe Hunger und vielleicht auch noch in die Shopping Mall. Mal gucken, was da auf hat oder äh, noch ein bisschen in die City. Mal schauen. Morgen geht's 5.30 Uhr los. Ja, ich muss sagen, unabhängig jetzt von der OP, geile Zeit gehabt, schönen städetrip noch gemacht, was von Istanbul gesehen, geil gefressen, Sightseeing und so. Sascha ist da dabei gewesen. Ja, haben uns, haben uns schöne Tage gemacht, und dann nehme ich euch noch mit, äh, so zehn Tage nach der OP die Phase wie es abläuft, wie, die, wie das Ganze aussieht, wie ich mich fühle. Oh, und dann sehen wir uns vielleicht noch beim Flughafen oder direkt in Deutschland. Also Leute, back in Deutschland, zehn Tage nach der OP, meine Haare bzw. mein Kopf, Heilung etc. Stunde der Wahrheit, wie sieht es aus? Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Top Verheilt, Top Haarwuchs und was könnte man besseres erwarten? Also ich bin wirklich, ich bin begeistert. Also jetzt Real Talk. Zehn Tage nach der OP. Haare sehen super aus, alles perfekt, Heilung optimal gelaufen. Das dazu, ihr müsst ja bedenken, es ist ein Werbevideo. Das möchte ich auch nicht verleugnen, es ist einfach so. Ich könnte euch jetzt irgendwie gefühlt die Liste runterrattern, die ihr seht, wenn ihr auf die Seite geht. 99% Zufriedenheit, Marktführer, 30 Jahre Garantie und so weiter und so fort. Das ist auch alles so und das ist geil. So das das ist aber nicht, finde ich, das, was äh, ihr jetzt hören solltet, sondern ihr sollt das hören, wie es wirklich von mir war. Und das ist das, wie ich es wirklich fühle und das, was ich an euch mit Herz weitergebe. Jeder, der Probleme hat mit den Haaren, weil das ist ein Thema, das ist nicht mehr oldschool, sondern das ist äh, präsent heutzutage und das ist, diese OP ist keine große Nummer. Und ich kann euch sagen, wie es bei Elitär war: ich hatte 24 Stunden Ansprechmann. das war so. Ich habe vorm Flug, Sonntag, 12 Uhr, habe ich da angerufen, weil ich nicht wusste, dieses eine Reiseformular, wie mache ich die Scheiße, habe ich da angerufen, habe direkt 10 Minuten später eine Antwort bekommen. Du hast von A bis Z alles vorgekaut bekommen. Wie es nach der OP läuft, wie mache ich das, wie pflege ich die Haare etc. Du wurdest nicht im Dunkeln stehen gelassen. Und da waren auch Leute, die waren nicht zu meinem Kamerateam. Das heißt nicht, dass ich Sonderbehandlung gekriegt habe. Sondern du wurdest perfekt an die Hand genommen. Es blieben keine Fragen offen. Die OP, alles perfekt gelaufen. Ich kann euch sagen, keine Schmerzen. Injektionen und so weiter, okay. Am Anfang, die Betäubung, das, das tut ein bisschen weh. Das ist so, aber muss jeder selber wissen. Da war einer, der hat Tattoos sich machen lassen. Er hat gesagt, geht im Gegensatz zu Tattoos stechen. Das ist ein Witz. So, und ich fand das alles andere als irgendwie jetzt äh, unerträglich, sondern es war völlig human. Also im Großen und Ganzen für mich ist das keine große Nummer. Das will ich damit sagen. Haare machen ist keine große Nummer. Hier, am, am nächsten Tag, ich blende hier gleich am einen YouTube-Video ein, YouTube ein habe ich ein dickes Video gedreht, Essens-Video am nächsten Tag. So, am gleichen Tag abends noch spazieren gegangen. Also wer äh, die, die Möglichkeit hat, das machen zu lassen, informiert euch. Ich blende hier in der Be äh, Beschreibung blende ich den Link ein. Für den direkten Support auch sehr gerne über diesen Link machen. Da würde ihr mir einen riesen Gefallen tun. Link in der Beschreibung. Haarkalk Kennt ihr ausrechnen, was das kostet bei euch. Könnt ihr euch kostenlos eure Informationen einholen über das Ganze. Und nochmal, dass ihr auch hört, dass ich euch nicht nur jetzt alle guten Sachen sage, was mich daran gestört hat und das muss ich auch einfach sagen, was heißt gestört, was jetzt nicht sonderlich angenehm war, für mich mein Schlaf die ersten Tage, weil du musstest mit Nackenkissen pennen und ich penne ohne Kissen normalerweise. Das war so ungewohnt für mich und ich habe die ersten fünf Tage nicht perfekt geschlafen, das muss ich euch sagen, und die Haare jucken. Wenn das wenn das heilt, das ist ganz normal, das juckt. So, und das war das, was wo ich jetzt sage, für die, die es machen sollen, das müsst ihr wissen so und sonst war für mich alles perfekt und für mich jetzt am Ende vom Video eigentlich diese Aufnahme jetzt random reingestreut weil sie nicht geplant war weil das Video zu Ende war weil ich nicht damit gerechnet habe dass ich nach zwölf Tagen wohl gemerkt zwölf Tagen so ein Ergebnis habe ich sag's jetzt extra weil ich äh, sonst befürchte dass manche denken dass es fake bei TikTok habe ich das gleiche Video hochgeladen mit den gleichen Haaren da sieht man das Datum wann ich es hochgeladen habe und da könnt ihr es auch noch mal sehen es ist tatsächlich gerade nach zwölf Tagen und ich finde das Ergebnis ich habe so gesagt bei dem Video dass ich da hochgeladen habe bei Insta habe ich es auch hochgeladen also da werden es viele schon gesehen ich habe echt fast geweint, als ich das gesehen habe und ich sage an der Stelle auch wirklich einfach nochmal von Herzen Dank, an Elitär, dass ihr mir das möglich gemacht habt. Ich finde, das letzte Mal, dass ich, so eine, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so eine Haare gehabt habe. Und wenn ich ins Spiegel gucke, das macht mich einfach glücklich. Also es war mich wirklich einfach glücklich. Und deshalb muss ich Dankeschön sagen an der Stelle. Beende auch in dem Sinne das Video. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen oben da. Auch einen Kommentar nochmal zum ganzen Thema. Was ihr dazu sagt, wie, wie, wie ihr zu dem Thema steht. Ob ihr es vielleicht selber machen wollt. Ob ihr noch Informationen haben wollt. Irgendwas, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Haut es nochmal in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, und ich blende auch noch mal hier jetzt am Schluss die Aufnahmen, die vor der OP noch waren. Dass ist so für die, die mich vorher nicht kannten, dass ihr einen Einblick habt, wie das vorher aussah auf meinem Kopf. Ja, das blende ich auch noch eben ein und dann sage ich bis zum nächsten Mal.